Jeden Tag an jeder Ecke habe ich Mängel, kann mich nicht verstecken, alles bricht nun über mich ein. Ich sehe ganz trüb und fühle mich ganz klar. Doch Gott lasst mich nicht allein, er sagt, das muss so sein In all den Mängeln mach ich mir kein Bild, geh im Vertrauen unser Leben schief, Wer stopft Löcher, füllt die Lücken, ich selbst werde es überbrücken. Mein Job, meine Vision. Schluss mit dem Denken, ein anderer macht das schon. Doch ich schaff das nur in Gott und in seiner Natur, er sagt steh auf und herrsche Nur werden mangeln spürt, er hat er. We are oh gonna go